Normalerweise rede ich ganz viel mit meinen Händen. Was? Ich bin Jetzt ist es okay. Okay, gut. Ich bin Carlyse und ich spiele jetzt vier Jahre bei den Bender Basket. Und ich komme eigentlich aus Holland und ich arbeite jetzt auch bei Bender. Watch me work, get out the dirt. You ain't hit hitter but you never gonna stop me. Yellow cloud, really can't block me. Pipe down like a deal point I'm high class and you're just real annoying. Wie vereinbarst du Job und Basketball? Ähm, es ist manchmal schon stressig, aber mit einer guten Planung und guter gut Kommunikation kriegen wir das alles hin. Was ist oder war dein Traumjob? Ähm, ich wollte früher einfach immer was mit Menschen machen und einfach Leute helfen und ganz, ganz viel bewegen auch. Wo siehst du dich beruflich oder sportlich in drei Jahren? Ich möchte gerne schon einen Plan haben für meine eigene Firma und sportlich hoffe ich immer noch Leistungssport zu betrieben und dann hoffe ich, dass, dass das alles noch geht mit meinem Körper und Zeit. Welche Tipps kannst du als Sportler geben, die auch beruflich hilfreich sind? Ich glaube, dass du wirklich viel Kommunikation brauchst in deinem Job und auch bei Basketball oder Sport und einfach nie aufgeben. Da passieren halt Sachen im Leben, das nicht schön ist, aber weitergehen, darüber hin, positiv bleiben und dann schaffst du im Prinzip alles, was du gerne haben willst. Nehmen wir zum Abschluss noch einen Glückskeks. Oké. Okay. Oh, oh, oh. Oké, okay, ik lees het eerst op Hollandisch. Bij alle dingen is hopen beter dan wanhopen. Dat wordt op Deutsch. In alle dingen is hopen beter als verzwijven. In tutte grosse cose separa e megello <laughs> is disparare. En Engels is weer dan einfach. Hopen is beter dan despair in all things.